Herzlich willkommen zum Moodle Selbstlernkurs. In diesem Video geht es um Materialien anlegen. Gehen Sie dafür wie folgt vor. Erstens beachten Sie immer, zuerst das Bearbeiten einzuschalten. Zweitens, in den jeweiligen Abschnitten drücken Sie auf Aktivität oder Material anlegen und dort auf Arbeitsmaterial. Hier werden Ihnen verschiedene Möglichkeiten angezeigt, Inhalte für Ihre Studierenden hochzuladen. Drittens, drücken Sie beispielsweise auf Datei, um eine Datei in Ihren Kurs hochzuladen. Wenn Sie mehrere Dateien auf einmal hochladen wollen, wählen Sie lieber ein Verzeichnis. Mehrere Bilder können Sie in der Lightbox-Galerie hochladen. Während das Text- und Medienfeld der Übersichtlichkeit dient, können auf Textseiten auch Inhalte verpackt werden. Diese müssen sich dann nicht extra runtergeladen werden wie eine Datei. Wenn Sie mehrere Textseiten haben, sollten Sie die Funktion Buch nutzen, mit der auch dieser Selbstlernkurs strukturiert ist. Viertens, Sie müssen den verschiedenen Materialien immer einen Titel oder eine Beschreibung zufügen. Überlegen Sie sich, ob die Beschreibung direkt im Kurs angezeigt werden soll. Fünftens, unter Darstellung finden Sie verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Bei der Voreinstellung Automatisch wird die beste Anzeigeoption automatisch gewählt. Bei der Option Eingebettet wird die Datei direkt in Moodle angezeigt. Die Option Download erzwingen erzwingt den Download der Datei. In einem neuen Fenster öffnet sich die Datei bei der Option als Pop-up-Fenster. Zudem gibt es noch weitere Einstellungsmöglichkeiten: die Größe anzuzeigen, den Typ anzuzeigen und das Datum anzuzeigen. Empfehlenswert ist es, immer den Dateityp anzeigen zu lassen.